Sieht aus wie ne Baustelle. Trap, Kunde braucht 5 Stück, jetzt auf Schnelle Liebe das Gefühl, wenn ich den Becher uh, auf den Wack Aufstelle, weiße Asche, sei dir sicher, dass ich mich gut auskenne Habt 20k, fuhr mit Eis Wie die svs los wie so jeder weiß Wir machen die Gegend high das Macke sagen, in die Sprites, sagen Traps immer blech Halt du nix mit dem Kopf, ich sag die weit und das reicht Check Dings macht Spaß im Bunker zu sitzen 1030 Grad, packe ab, bin am schwitzen. Scheiße, ich hab angefasst, also nehm ich Glas rein, Liga, um ja. wegzuwischen. Zu zu suchen nach ja. Fingerabdrücke Doch ich lass mich nicht passen, nein, ich lass mich nicht finden, Du hast kein Cash, dabei lass ich nicht blicken Sag mir was du willst und ich lass es dich schicken die Kunde wartet auf mich seit einer Stunde Sag ihm komm mit gleich Er sag Bruder mach mal bitte hin Ich hab keine Zeit Bin gleich da kein Problem Scheiße Ich hab ihn vergessen Doch Scheiße. ich werd ihn wiedersehen Denn der Peach hat niemand besser mhm. Und DLN, viele Sachen gesehen Habe kein Willen im Ende mein Zug bleibst Kann ich schlafen denn in meinen Kräum ich, ich sag was gegen meine Mutter und ich ficke deine Sippe Weinbergspark 101, Bruder weiß wie ich heiß Und das schon 2012, Bruder, ich bin lang dabei Denkst du, es macht Spaß im Bunker zu sitzen Draußen 30 Grad, packe ab, bin am Schwitzen Scheiße, ich hab angefasst, also nehm ich Glasreiniger, um wegzuwischen. zu ja. Zollbeamte suchen nach Fingerabdruck doch, doch ich lass mich nicht passen, nein, ich lass mich nicht ficken Du hast kein Kleid, dabei lass ich nicht weg Sag mir, was du willst und ich lass es dich schicken